Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinem YouTube-Kanal und in meinen Praxisräumen begrüße ich Sie herzlich. Ich bin seit über 20 Jahren in der ambulanten Kinder- und Jugendheilkunde tätig. Und in dieser Zeit macht man so manche Erfahrungen. Wir Kinderärzte haben in der heutigen Zeit mehr und mehr die Funktion, Wissen zu vermitteln. Was früher die Großfamilie gemacht hat, die Oma, die Uroma. Tante, nämlich aus ihrer eigenen Erfahrung den jungen Müttern Hilfestellung zu geben. Das gibt es heute praktisch gar nicht mehr. Diese Aufgabe übernehmen wir Kinderärzte. In meinen Videos gehe ich nämlich genau auf die häufig wiederkehrenden Fragen, Themen, Unsicherheiten ein, die tatsächlich bei mir praktisch in jeder Sprechstunde mehrmals vorkommen. Und wenn man etwas lange genug macht, so wie ich, dann weiß man, das Häufige ist häufig und dieser einfachen Tatsache stelle ich mich, denn die häufigen Probleme kommen in meinen Videos vor und die entsprechenden Tipps, die häufig genug zum Erfolg führen. Klar, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber dieser Weg über diese Videothek ist sicher einer davon, der erfolgreich Wissen vermitteln kann. Ich merke, dass durch die Reaktion auf Manche Videos durch die vielen Klicks, die schon erfolgt sind. Mich freut das, denn ich helfe gern. Und ein Tipp noch, wenn Sie diese Videos abonnieren, dann werden Sie immer darüber informiert, wenn ein neues Video erscheint.